Hallo Freunde, Christian Schammer, Paterbock, Beziehungscoach, Kunstpsychologe, diesmal wieder rund um die Themen, Dating, Beziehung und Liebe. Ähm, genau. Wir haben mal direkt rein. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über so einen Formular auf liebeship.de machen. Wir haben mal wieder unser Lieblingsthema Polarität. Ich bin gerade in den letzten Zügen zu den Polaritätsbuch. Ich hoffe, dass damit dann alle Fragen beantworten kann, äh, ist jetzt im Lektorat, ist auch schon fast abgeschlossen, also, aber gut, trotzdem kommt es erst im September raus, ist also, ja, äh, und zwar, ich habe ab und zu auch mal David Day da empfohlen, tue ja auch nach wie vor, ähm, der hat auch zwei Polaritätsbücher geschrieben, die sind aber ganz, die sind nicht ganz anders, also ich finde, energetisch passen die zu dem, was wir hier machen und also das ist der Weg des wahren Mannes und ähm, für Männer und Du bist Liebe für Frauen heißt das, glaube ich. Äh, trotzdem ist es ja, jetzt manchmal ein bisschen Oldschool und ich muss auch gestehen, ich habe jetzt nicht mehr jedes Kapitel hier im Kopf und hier hat äh, der Schreiber hat hier ein paar Fragen gestellt zum Thema Polarität und was Data schreibt und genau. Hallo Christian, vor mal vielen Dank für deine Arbeit, die Kurse sind wirklich hilfreich und geben guten Einblick in das Thema toxische Beziehungen, wie man da rauskommt und auch vieles anderes, Liebeskummer, Bindungsangst, Verlustangst und so weiter. Du könntest mal ein Video über Polarität mit Abgrenzung zu Toxizität machen. Also erstmal ein spannendes Thema, ist auch ein Buchkapitel, <lacht> weil, wie wir alle wissen, ähm, hat Polarität nichts mit Kompatibilität zu tun. so ne? Und du kannst in toxischen Beziehungen extreme Polarität haben, aber es halt, mangelt halt komplett an der Kompatibilität, ne? Deswegen, also weil ich ja sowohl Dating-Bereich bearbeite, als auch äh, toxische Beziehungen, ist manchmal, muss man immer aufpassen, wenn man so die beiden Konzepte so mischt, sag ich mal. Ne? Äh, weil natürlich ist du grundsätzlich Polarität, aber manchmal ist es auch einfach, äh, geht's nur um das in toxischen Beziehungen. Und äh, von daher. Ja, äh, gibt es da eigentlich auch gar nicht viel Abgrenzung, weil, wie gesagt, toxische Beziehungen können sehr polar sein. Ne? Ähm, du verweist auch hin und wieder auf David Data, denn speziell finde ich seine Ansicht manchmal etwas zu extrem und seine Einordnung von Polarität sind für mich eher Beispiele für ungesunde Beziehungsmuster. Ja, wie gesagt, ich ist echt ein bisschen her, seitdem ich die Bücher gelesen habe, aber wir können die Fragen ja trotzdem beantworten. Also ich kann jetzt nur nicht genau sagen, ob, das kann ich jetzt gleich schon sagen, ob David der jetzt genau das geschrieben hat, gehe ich mal von aus, wenn er, er mich hier das fragt, der Brezhnevskow und, ähm, aber gut, ja, ähm, also sind eher Beispiele für ungesunde Beziehungsmuster. Mich würde interessieren, wie du das einordnest. Laut Data prüfen, testen Frauen fortwährend ihre Männer, äh, also ja, bleiben wir mal da stehen, ja, ich glaube, das was, also nicht fortwerden, glaube ich nicht und die eine Frau macht zwar vielleicht mehr als die andere und das ist ja auch ein, eine Idee äh, aus der Red Pill, diese Shit-Tests und äh, warum sollen Frauen das angeblich machen, äh, weil sie sozusagen evolutionär immer wieder testen, ist man Mann eigentlich noch stark, äh, hat er noch Power, steht er noch gut in der Rangordnung und äh, und ja, ich würde das nicht, äh, wird das nicht abtun. Also ich glaube, wenn du, äh, also ich glaube jetzt, es gibt sicherlich Frauen, die das ständig machen und Frauen, äh, die es weniger machen und vielleicht sollte es auch in einer ruhigen, stabilen Beziehung, äh, sollte es vielleicht nicht so ein Riesenthema sein, sagen wir mal so, ganz vorsichtig. Aber dass es das jetzt gar nicht passiert, äh, nee, glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, das ist kein, überhaupt kein bewusster Prozess, aber ich, ich glaube schon, dass da was dran ist, ja. So, indem sie sich beschweren, sie herausfordern, ihre Meinung ändern und andauernd an ihnen zweifeln. Also das hat für mich jetzt nicht was mit Herausfordern zu tun. Das ist, sondern das ist, oder ich meine, ich weiß, ich verstehe den Zusammenhang und vielleicht gibt, gibt da sicherlich auch einen gewissen Überschnitt, aber das sind für mich Beispiele, dass eine Frau nicht in ihrer Polarität ist. Und warum ist sie nicht in ihrer Polarität? Weil der Mann nicht in seiner Polarität ist. Vielleicht geht sie auch selber auch nicht gerne rein, man kann es auch nicht nur auf den Mann schieben. Es gibt Frauen, die wollen einfach nicht in ihre Polarität gehen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, mit sich fallen lassen und so, vielleicht auch in der Kindheit und dann fahren sie lieber in so einem Schutzprogramm und das ist eher in der männlichen Polarität und ähm, ja, aber das ist ein typisches Beispiel, dass die Frauen nicht in ihrer Polarität ist, ne, meckern, sich beschweren, unzufrieden sein ähm, und ja, es hat immer einen Grund natürlich. <lacht> äh, so... Ja, also bis hierhin alles klar. Abwertung und Nörgeln während einer Tagesordnung. Ja, also ich würde keine Frau mehr daten, wo Abwerten und Nörgeln an der Tagesordnung äh, wäre. Das würde <lacht> nicht mehr ins Haus kommen. Mehr. Also äh, ihr wisst auch nicht, wo man das aushalten sollte, echt nicht. Ähm, wenn das ständig ist. Äh, die gehässigen Lauen, an, also in Anführungsstrichen, der Frau sollten ertragen und mit Liebe besiegt werden. Ja, also wenn das, der da geschrieben hat, nämlich nicht mit ihm einer Meinung. <lacht> so. Also ja, jeder hat mal einen schlechten Tag ne? und äh, wie gesagt, und es kann auch in Beziehungsdynamiken geben, wo Frauen dann äh, aus der weiblichen Polarität rausfahren und das mehr passiert und, und das bearbeitest du dann aber, indem du guckst, hey, wo bin ich als Mann aus meiner männlichen Polarität rausgefallen und vielleicht auch mal, wenn zu viel genörgelt wird, vielleicht auch mal dich abgrenzt und sagst, ey, jetzt reicht es aber mal, jetzt mal auf damit irgendwie und äh, ja, also kann eigentlich sagen, wenn du in eine männliche Polarität gehst und, äh, aber das wollte ich nicht mit Liebe besiegt werden, <lacht> das würde ich jetzt nicht sagen, äh, also wenn dann eher so mit äh, polarer Liebe oder so, aber das, äh, Gott, das ist, äh, ich glaube nicht, was der da jetzt hier meint, wenn er das wirklich geschrieben hat, äh, nee, es sollte eben nicht ertragen werden, sondern sonst dann, bleibst du ja, kommst du ja auch als Mann ja auch nicht in eine männliche Polarität und setzt keine klaren Grenzen irgendwie so, ne? Und äh, nee, ich überhaupt nicht so. ne Und sollte auf gar keinen Fall an der Tagesordnung sein, echt nicht. Äh, die Frau wechseln oder eine Therapie machen, so Data sei zwecklos, weil alle so sind. Oh Gott, habt ist wirklich geschrieben? Ja, ich muss ich, glaube meine Empfehlung nochmal überprüfen. <lacht> Aber ich kriegt ja bald mein Buch. Also, das ist äh, also Feuer und Flamme wird das heißen. Ähm, kann ich mal gucken, ob das, manchmal ist das schon so ganz früh auf. Amazon, äh, und kriege das gar nicht mit. Das war letztes Mal auch so, aber ich glaube, das ist noch zu weit äh, nach vorne. Nee. Gibt nur meine anderen hervorragenden Bücher. Okay. Ähm. Ja, also, okay. Ich weiß nicht, wie gesagt, das, damit, also mit dieser Aussage stimme ich äh, nicht überein, kann man, glaube ich, so klar sagen. Äh, Achso, ja genau, die Frau, ja, also ich bin ja ein großer Freund von Partnerwechsel, <lacht> wenn es nicht passt, ne, äh, da wird mich auch keiner mehr von abregen, also diese ganzen Sprüche wie, äh, lieb dich selbst und ist egal, wenn du heiratest, ist für mich kompletter fucking Quatsch und das werde ich immer so bleiben und ich kann absolut akzeptieren, dass da andere andere Meinungen haben und ich kann auch akzeptieren, ja, ganz viel Arbeit kommt aus dem Innen raus, also das würde ich auch sagen, aber also meine ganze meine ganze Lehre ist, was sage ich hier nur mal ganz klar, das Match bricht dir das Genick oder es rettet dich irgendwie. Und wenn das Match nicht stimmt, dann kannst du machen, was du willst. Äh, sage ich auch in meinem Verlustangstkurs, äh, ist auch eine Botschafterin, ja, du kannst... Äh, es ist kein Wunder, wenn du Verlustangst hast, wenn du mit einem falschen Partner zusammen bist. So, ne? Und äh, es ist überhaupt, also es ist absolut das absolute Gegenteil von dem, was ich sage. Dann hör auf, wenn es nicht klappt, such dir jemand anders, äh, brich es ab, lass dich nicht kaputt machen von einer Beziehung. Und, äh, und natürlich macht es Sinn, die Frau oder den Mann auch zu wechseln. Absolut, wenn es nicht passt. Ne? Und äh, Therapie, ja gut, ich meine, wann macht man. Therapie macht man ja eigentlich, wenn es eine konkrete Störungen gibt eine Indikation und die möchte man eben beheben. So, und da macht man eine Therapie. Ob es eine Therapie äh, weiß ich nicht. Also kann er natürlich immer, immer weiterbringen und auch, auch in Beziehungssachen sollte es einen natürlich weiterbringen können. Aber also mir geht es eher so um Wissensvermittlung, so, ne? Und macht äh, jetzt erstmal mit Therapie gar nichts zu tun. Also so einfach vermitteln, was, äh, was funktioniert in Beziehung, wie funktioniert es, wie kannst du das an anders machen, äh, also eher so ein, so ein Ansatz in der Richtung und äh, da kann man mit entsprechendem Wissen kann man sehr viel reißen, auf jeden Fall. Ne? Ich weiß nicht genau, was damit jetzt gemeint ist, äh, aber auf jeden Fall ach, würde ich nicht darauf warten, dass sich jemand verändert durch Therapie und ein besserer Partner für dich wird, also das, äh, das sind die Erwartungen, glaube ich, häufig zu groß. So, ne? und es, es sind nicht alle Frauen gleich, was hier dieses Shit-Testing angeht, also definitiv nicht ne? also sicher, Frauen sind launhafter als Männer und lieben Drama, siehe Rosa Mundepülcher Bilder, Frauen und so weiter und sind hormonell ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt wo es sich natürlich in deren Gefühlen und dem Umgang mit dem Partner widerspiegelt Ja, also, dass Frauen jetzt launhaft, also das ist, glaube ich, eine weibliche Polarität, das ist äh, vielleicht launhaft ist jetzt ein negativer Begriff, aber dieses, äh, ja, sehr emotional, hin und her schwingend, äh, der Vogel, der beim Berg flattert, äh, ja, das sind schöne Bilder für weibliche Polarität. Drama haben wir, glaube ich, alle ein Problem mit, aber vielleicht mögen das Frauen noch mehr, äh, weil, weil Frauen natürlich auch mehr so diese, sich an, für soziale Dinge so interessieren, in, in, im Mittel, sage ich mal, jetzt nicht jeder, aber ähm, das ist uns auch belegt, das sind jetzt alles nicht nur, was ist das Meinungen von mir. Also es gibt ganz viel Forschung über diese fünf Persönlichkeitsfaktoren, habe ich auch in meinem Buch äh, beschrieben, sondern da sind Männer und Frauen haben da halt gewisse Unterschiede, so, ne? Ähm, wo ist die Grenze zwischen weiblicher Polarität und Toxizität? Ja, wie gesagt, es gibt ja, das hat einen großen Überschnitt, teilweise. Also deswegen sage ich ja immer, eine gesunde Polarität ist eine, wo der Partner sich jetzt nicht toxisch äh, verhält und äh, ja, und es trotzdem äh, polar ist so. Ne? Und genauso kann man auch sagen, dass ganz viele Leute, die mir schreiben, ganz viele Frauen, die mir schreiben, kann man sagen, die Männer sind in ihrer Polarität, sind aber total äh, egozentrisch oder ja, und, und dann, dann nützt es einem nicht für die Polarität, ne? dann passt das andere halt nicht. Und genauso empfinden ganz viele Männer, äh, die zu mir kommen, empfinden ihre Frau als, äh, ja, flatterhaft, spannend. Polar und es bringt sie aber förmlich um die Beziehung, ne? weil, weil es äh, zu Manipulationen kommt und äh, keine Loyalität da ist und ich weiß nicht was. Und deswegen gibt es da eigentlich, äh, also es sind so, so zwei Teilbegriffe, die einen ordentlichen Überschnitt haben und du willst diesen, diesen Überschnitt willst du nicht rein, du willst Polarität haben, aber nicht im toxischen Überschnitt so, ne? Ist Abwertung, Kritik und Genörgel nur Mittel zum Schaffen von Distanz, an der Bindungsangst oder wirklich Alltag und Teil der weiblichen Polarität? Nee, also das. Also jeder hat gesagt, jeder hat mal einen schlechten Tag und jeder nörgelt mal. Und äh, da muss man halt gucken, was gerade Phase ist, aber wenn jemand ständig nörgelt, dann würde ich das eher als Teil dieses toxischen Kreislaufs sehen. Lovebombing, Kritik, Abschuss, was äh, bei Frauen gibt, bei Männern gibt und ja und Letzteres, wie, wie viel ist dann wirklich gesund für eine Beziehung? Ja, so viel, dass du nicht liebst richtig und wie es und vor die Hunde gehst in der Beziehung und dass es schlimmer ist als wenn du äh, Single bist. Aber wie gesagt, das hat Polarität ist an sich erstmal ein Konzept, das ist weder gut noch äh, schlecht. Das sorgt einfach für Anziehung und manchmal hatten wir auch zu viel Anziehung in Beziehung und also insofern äh, dieser Faktor Gesundheit einer Beziehung, der wird eher bei den Bereich Kompatibilität vermittelt, nicht unbedingt über Polarität ne? gut, ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten und wir sehen uns mal wieder Ciao, ihr Lieben